Wenn wir uns doch lieben, warum tun wir uns weh? Ich weiß, ich hab's übertrieben, doch will nicht, dass du gehst. Du schreibst mich an und ich geb dir die Schuld und der Nachbar von oben wird 110 und wenn Ich vermiss wie wir waren Eben waren wir noch da Und du lagst in meinem Arm Was haben wir getan? Wir kommen nicht mehr klar Warum ist es so hart? Wenn ich wir uns doch lieben Warum tun wir uns weh Ich hab's übertrieben nicht, du gehst. Du freust mich an Vermiss wie wir waren Eben waren wir noch da Und du lagst in meinem Arm